könnten die tatsächlichen Urheberrechtsverletzungen aber nicht mal zu 100% erkennen. YouTube könnte also nur noch geschäftliche und verifizierte Kanäle von Partnern anbieten. Auf der einen Seite stehen also Medienkonzerne und die Content-Industrie, die das Gesetz auf den Weg gebracht haben. Auf der anderen Seite steht Google bzw. YouTube. Google möchte seine finanziellen Interessen verteidigen. Du, also der normale Nutzer, bleibst in der ganzen Debatte aber auf der Strecke. Das Schlachtfeld um Save Your Internet dreht sich längst nicht mehr darum, was das für dich am Ende bedeutet, sondern nur noch um die Profitinteressen großer Konzerne. Doch was kannst du dagegen tun? Bereits seit dem Sommer gibt es die europaweite Kampagne Save Your Internet. Save Your Internet richtet sich gegen Linksteuer, Artikel 13 und Uploadfilter. Gestartet wurde die Kampagne von der Piratenpartei